Woche Dunkelheit, keine Sonne, morgens früh im Dunkeln zur Arbeit, abends spät im Dunkeln zurück und nach einer Woche schaut man auf seinem Rasen und sieht das! Yes! Krasses Pferd, Rasen ist noch da, alles wunderbar, aber was ihr gleich sehen werdet, ist schockierend, weil die Eiche jetzt auch die Blätter schmeißt. Uh, völlig krass, alles, alles voll, alles voll. Das ja, ist schon hart, ey. Nix. Hart, hart, hart, hart, hart. Echt äh, jetzt drehen also Füße. Schnell wieder rein, schnell wieder rein. Yeah. Doch gar nicht. Guck mal, wie tief das ist. Unglaublich. Ey. Kann doch nicht sein. Pusten ist besser als saugen, weil man mit dem saugen auch die ganzen kleinen Tierchen alles mit aufsaugt. Deswegen besser pusten und haken. Das ist trotzdem anstrengend. Meine Frau schiebt nur. Ich tue das so. Au, oh, oh. Ich muss lenken. Ich schiebe du längst. Oh. Oh. Oh. Ah. Wir müssen eigentlich das ganze Laub wegfahren. Es ist einfach zu viel. Pass durch. Ah. Ah. Ah. Ich kann ja auch keine. <lacht> oh! So oh. oh, voll! Ja, wo jetzt? Die Typen vorne. Ja. So, lieber Rasenfreaks, das war es wieder mit dem Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Tschüss.